Ja, womit ich mich beschäftigen möchte, ist eben die Frage, wie sich Zugang zu Wissen in unserer digitalisierten Welt verändert. Und was bedeutet diese Veränderung dann eigentlich für unsere Gesellschaft, für Politik, für die Kultur? Und ist dieser digitale Wandel damit eben eine Herausforderung für gesellschaftliche und politische Teilhabeprozesse und Teilhabechancen von Leuten? Das sind meine Fragen und die Relevanz der Frage wird damit deutlich, wenn wir uns vor Augen führen, dass äh, tatsächlich Teilhabe ein ganz wesentlicher Punkt für ähm, Demokratieprozesse ist. Ich möchte gerne einen Blick in die Geschichte werfen. Und zwar ähm, waren Bücher immer das Massenmedium, mit dem wir Zugang zu Wissen bekommen haben. Wodurch wurden Bücher überhaupt zu einem Massenmedium? Also da mussten auf jeden Fall drei ähm, Teile oder drei ähm, Dinge, Faktoren äh, gleichzeitig erlangt werden. Das eine war die technische Entwicklung, da kennen wir alle mit Gutenberg die gute alte Druckpresse, mit der es dann möglich wurde, massenhaft Bücher zu produzieren. Aber was dann eben auch äh, nötig war, ähm, ist es, eine Kompetenz zu erlangen, überhaupt Schriftsprache zu lesen und zu schreiben. Das ähm, ist dann 1717 Gott sei Dank flächendeckend eingeführt worden durch die allgemeine Schulpflicht. Das dritte, was wir aber brauchen, ist auch eine Infrastruktur, die uns den Zugang zu Wissen ermöglicht. Und da hat mit Karl Benjamin Preusker, man sieht ihn auf, den, auf der Folie, der die erste Volksbibliothek gegründet hat Anfang des 19. Jahrhunderts, ist ein Meilenstein gemacht worden, nämlich in Richtung Volksbildung. Und erst danach sind tatsächlich die Demokratisierungsprozesse in Gang gekommen oder richtig in Gang gekommen. Die Frage ist also, was bedeutet das für unseren digitalen Wandel heute? Was muss also geschehen, damit wir, damit wir diesen Zugang zu Wissen weiterhin gewährleisten, wo es ja doch so ist, dass sich bei uns heute etwas verändert. Wir erkennen also, der Zugang zu Wissen ist eine historische Kontinuität und das braucht es in einer Demokratie. Bücher sind in der Regel statisch organisiert und äh, man kann, wenn sie einmal gedruckt sind, die, sie tatsächlich nicht mehr ändern. Und sie sind an einem physischen Ort, ähm, den wir äh, aufsuchen müssen. Das Netz, das Internet als Massenkommunikationsmittel und als Informationsmittel, das ist fluide ähm, organisiert. Also wir wissen nicht genau, ob Informationen tatsächlich noch da sind, wenn wir sie am Tag vorher gefunden haben. Und der zweite Punkt ist, es ist natürlich äh, äußerst dezentral organisiert. Das unterscheidet eigentlich diese beiden äh, Massenmedien. Interessant finde ich, was der Historiker Wolfgang Reinhardt dazu gesagt hat, was eigentlich ähm, äh, Bücher als Kommunikationsmittel äh, bedeutet haben. Nämlich, Gedrucktes war einst eine abgeschlossene passive Informationskonserve, die äußerst wichtig war natürlich für eine potenzielle Kommunikation, ähm, die allerdings durch die Initiative des Lesers erst aktiviert werden musste. Heute ist das tatsächlich so, dass digitale Medien und Open Educational Resources uns offene Informationsquellen ermöglichen und auch Kommunikation, die lebendig in beide, äh, auf beiden Seiten stattfinden kann. Was bedeutet das jetzt für die Zukunft? Also Zugang zu Wissen ist dezentral, ist fluide. Wir haben eine enorme Fülle an Informationen und wir brauchen eine Kompetenz, die sich Digital Literacy nennt, also von der Literalität dahin. Die gesellschaftspolitische Bedeutung heißt also, wir müssen die Digital Literacy stärken, damit wir einen Zugang zu Wissen erhalten, dass wir weiterhin gesellschaftlich partizipieren können an den kulturellen Errungenschaften. Und das führt letztlich zu unserer Demokratiemündigkeit, die wir jetzt ja haben, aber die wir sicherlich weiterentwickeln müssen, wenn sich auch diese Gesellschaft verändert. Herzlichen Dank.